Hallo liebe Fahrradkanalfreunde, bin jetzt hier in Finntrop am Bahnhof. Ja, und ich äh, möchte jetzt den, den Sauerland Ring waddeln. Der ist so aufgebaut 80 Kilometer lang. Ja, und heute ist Sonntag, ist jetzt schon leider 1 Uhr, mal gucken, wie lange ich brauche. Ihr werdet sehen. Auf geht's! Und so sieht das Logo aus vom Sauerland-Radring. Habe ich für euch mal kurz eingeblendet. Ja, jetzt geht's los hier am Lennepark Richtung Norden, immer an der Lenne entlang. Hier rechts schon mal wieder ein schönes Streckenwärterhäuschen. Stellwerkhäuschen, nicht Streckenwärter. <lacht> ja. So oder so, ich bin jetzt nicht der hundertprozentige Fachmann für Eisenbahnfragen. Ja, rechts oben seht ihr schon die Rampe, da erzähle ich jetzt gleich mal was dazu. Hier hinten seht ihr den ehemaligen Bahntunnel, Eisenbahntunnel, dort wo, hinten, wo sich der Propeller dreht. Dort soll dann irgendwann mal die Bahn, die Fahrradtrasse durchgehen, um da rauszukommen, wo ich mich nachher noch mal wieder von melden werde. Leider, so wie ich das in Erinnerung habe, ist da ein Sportschützenverein ansässig und darum gibt es da noch gewisse, ich nenne es mal Umsiedlungsprobleme. Okay, ja hier über mir seht ihr die ähm, neu errichtete Aussichtsplattform, die kann man dann besuchen. Die erreicht man dann auch von dem Radweg dort hinten. Wenn man hier ein Stück zurückfährt, dann kann man dort oben rauffahren und dann hier in die Natur gucken. Und die Lenne ist das, glaube ich, könnt ihr dann genießen. Okay, weiter geht's. Jetzt geht es weiter hier an der Lenne parallel über Lennhausen. Ja, wegen dem fehlenden Tunnel, den man nicht beradeln darf oder kann, was ja noch kommen soll, demnächst muss man jetzt circa drei Kilometer einen Umweg fahren. Man fährt quasi sozusagen eine Spitzkehre, um dann ähm, ja ein Stückchen westöstlich von dem eigentlichen Tunnelportal auf der Ostseite dann wieder rauszukommen. Ja, und man muss sich dazu hier dann, wie ihr seht, seht jetzt auf dieser Lödenlandstraße rumquälen, die L737. Ja, jetzt bin ich hier wieder an dem Einstiegspunkt. Ja, dann wollen wir mal schauen, wo wir gestartet sind. Also hier ist der Bahnhof Finnentrop. Genau, da habe ich geparkt. Und wir sind dann hier dieses Stückchen Radweg unten an der Lenne entlang, genau und hier steht schon drauf Planung Lehnhauser Tunnel, dann könnte man nämlich dieses ganze blöde Stückchen hier abkürzen, also diese Ecke hier könnte man sich dann sparen. Na gut, wie ich schon sagte, unten am Bahnhof, wo ich geparkt hatte, bzw. wo die Aussichtsplattform war, hatte ich das ja schon angesprochen. Okay, ja, wir fahren dann hier, bzw. ich fahre dann hier weiter, ähm, über Schönthalhausen, Fretter, hier weiter, Serkenrode, Fährenbracht, hier gibt es dann einen tollen Tunnel, der ist übrigens auch nicht ganzjährig offen, glaube ich, dann geht es hier weiter, ähm, Kückelheim, hier hoch nach Eslo. da gibt es dann auch noch so eine Art Eisenbahnmuseum, wie gesagt, weil das Ganze hier ist eigentlich eine ehemalige Bahntrasse, hier entlang und dann geht es hier weiter bei Eslohe. hier fuhr früher auch eine Eisenbahn, dann kommen wir hier auf die ehemalige Bahntrasse ab Bremke, da will ich mal gucken, da gibt es ein schönes Café bzw. Bäckerei, da hoffe ich, dass ich da noch was bekomme und dann geht es weiter auf der ehemaligen Bahntrasse hier runter Richtung Bad Fredeburg. Sonst muss ich in Bad Fredeburg mal gucken. Zumindest gibt es da auch lecker Eis. Das weiß ich. War da schon mal. Da gibt es eine tolle Eisdiele. Ja, und dann geht es weiter die ehemalige Bahntrasse runter nach Schmallenberg. Und von dort geht es dann weiter runter hier entlang. Die Lenne ist das wohl. Genau, die Lenne entlang. Und dann kommen wir hier unten bei alten Hunden raus, wo dann auch wieder die Bahntrasse ist und dann fahre ich hier unten im Tal entlang wieder Richtung Finnentrop. Ja, das Ganze nennt sich den Radring, äh, den Sauerlandradring und wie gesagt, ich hatte das schon lange vor, diesen Mal zu radeln. Dort oben steht es. sauerland mit Henneseeschleife. Ja gut, man kann hier natürlich noch äh, weiter im Norden, kann man dann hier die, die kleine Runde mit dem Hennesee machen. Haben wir auch schon gemacht. Ist auch sehr schön. Ist sehr zu empfehlen. Okay, ich mache mich jetzt weiter auf die Socken und ja, damit ich da noch ein bisschen Kaffee und Kuchen bekomme. Okay, weiter geht. Hier kann man übrigens auch gut parken, um dann hier in die Trasse einzusteigen. Jetzt geht es 300 Meter weiter, wo dann die Bahntrasse beginnt. So liebe Leute, ähm, hier seht ihr jetzt die eigentliche Zufahrt zu dem äh, geplanten Radwegtunnel. Ähm, das müsste dann hier in diese Richtung äh, sein. Von dort aus würde man dann kommen, weil das hier der alte Bahndamm ist. Ja, und so wie ich das gerade hier sehe, aber das ist wohl dann da unten eher Privatgelände, wäre ja auch noch sehr schön eine Möglichkeit zum Parken. Aber okay, Lassen wir lieber, müsstet ihr dann selber mal schauen. Übrigens hier wieder eine schöne Bank zum Päuschen machen. So, und weiter geht's. Und jetzt sind wir hier natürlich auf der echten ehemaligen Bahntrasse, die rauf geht bis nach Eslo. Ja, und die wollen wir jetzt mal lang Jetzt äh, beginnt hier eigentlich die Bahntrasse. Ja, Ihr seht, wir sind jetzt hier schon drauf unterwegs. Ähm, es gibt übrigens zwei Höhepunkte. Auch bezüglich meine ich das jetzt Höhenmeter. Aber da sage ich gleich noch mal was zu. Oh, hier es Forellen. Sauerlandforellen. Muss man sich mal merken. Also die zwei Hö Höhenhöhepunkte sind einmal 427 Meter Höhe bei ca. 20 Kilometer geradelt und einmal 456 kurz nach Friedeburg. Jetzt kommt eine Radwegstraßenkreuzung. Schauen wir mal, dass wir hier schnell rüberkommen. Okidoki. Alles klar. Ah, ein Glitzkasten. Ach wie schön. Ja, also wie gesagt, wenn ihr hier ins Sauerland mit dem Auto anfahrt, seid bitte vorsichtig. Es gibt hier sehr viele stationäre Blitzkästen. Komoot sagt jetzt rechts, hallo. Ja, da ist das. Dann wollen wir das jetzt auch. Die blöde Straßen verlassen weil wie gesagt ich bin kein fan von radwegen auf oder neben den äh, straßen weil ich finde es doch immer ein bisschen nervig kommen motorräder kommen autos die sind laut und eigentlich will ich ja hier die natur genießen dabei frische Luft tanken und eben mit dem Rad fahren und viel Gegend sehen, mich bewegen ja, aber das muss dann nicht an der blöden Landstraße sein Ah, da ist das Schildchen und da ist der Tiergarten schon offen sehr schön Gut, dann fahren wir jetzt links Okay und dann hier rechts auf die s Straße und wie man sieht sind hier auch einige Radler unterwegs. Ja leider geht es jetzt auch ein Stückchen hier durch Fretter, aber hier geht es schon wieder ab rechts, auf, weiter auf der L37, 737 und dann nach einem kurzen Stückchen muss man links abbiegen. Und man sieht hier so ein bisschen parkähnlich. Ja, so ganz durchgängig ist eben die bahn die ehemalige Bahntrasse nicht wirklich. Ja, wahrscheinlich ist das natürlich der innerörtlichen Bebauung zum Opfer gefallen. Hier geht es jetzt, jetzt mal wieder bergauf. Also hier geht es jetzt, glaube ich, lang. Ja, das ist zwar schön, dass die hier den, den Radweg aber die Absenkung der Bordsteinkante, da muss man schon mal ein bisschen suchen. Okay, also hier geht es jetzt lang. Aber oh, hier wieder eine sehr schöne, einen schönen Wetterunterstand. Wie ihr seht, könnt hoffentlich links und eine alte... Rangierlok. ich hoffe ihr seht sie Aha. ja schön gemacht mit einem alten signal hier sehr schön gut ja hier übrigens das äh, logo äh, zu meinem heutigen ähm, hier dieser äh, Sauerlandradring, diese rote Tomate oder was auch, nee, das soll eine Fledermaus sein und ein Radler darunter und da steht in der Sprechblase noch zwei Kilometer bis zu unserem Winterquartier. Okay, gut, weiter geht's. Jetzt schauen wir uns doch noch mal auf der Tafel an, wo wir gerade sind. Also, hier in Finnentrop am Manus sind wir gestartet. Hier entlang, hier runter. Und jetzt sind wir hier. Fährenbracht. Okay, dann kommen wir nach Eslo. Aber erstmal sind wir jetzt wohl hier kurz vor dem Tunnel. Okay, ah, ich sehe gerade hier, da steht sogar dran. Sind natürlich nur 312 Meter über NHN. Okay, was auch immer das heißt. Und da krabbelt gerade ein schöner Käfer. Oder auch nicht. Man weiß nicht, was es ist. Gut, ja, dann würde ich sagen, geht es jetzt mal weiter von hier, von meinem Standort, durch den Fledermaustunnel. Bei Kückelheim, zwischen Kückelheim und Fährenbracht. Ach ja, hier steht es: Winterumfahrung wegen dem Tunnel vom 1. November bis längstens 9. April gesperrt. Okay, gut, gut, weiter geht's. Ab hier von den Infotafeln aus sind es jetzt auch nur noch 500 Meter, also einen halben Kilometer bis zum Fledermaus Tunnel. Oh, jetzt wird es, glaube ich, ziemlich kühl. Oder auch nicht. Noch, hm. es ist recht angenehm. Sonst ist es ja meistens sehr kühl in so einem Tunnel. Aber ist es hier gar nicht so... Naja, es soll mir recht sein. Ja, das Gute in so einem Tunnel ist, dass man immer mal sein Licht mal wieder ausrichten kann, finde ich immer ganz gut und praktisch. Okay, bisschen feucht jetzt hier doch und es trottelt, okay. Ich hoffe, dass es jetzt hier nicht die Kamera trifft. Ah. GPS -Signal verloren. Ja, Promot, beschwert sich auf. Kein GPS-Signal, okay. So, jetzt war es doch zum Schluss recht kühl und frisch geworden. Ah. Bin ich doch froh, dass es jetzt hier wieder ein bisschen wärmer ist. Ja, hier ist jetzt eigentlich rechts würde der ursprüngliche Bahntrassenweg weitergehen. Aber anscheinend hat man wohl eine Brücke abgebaut. Und so muss man jetzt hier so einen Schlängelkurs fahren, um wieder runter kommen. Um nachher dann wieder hoch auf die, Bahn, auf die ehemalige Bahntrasse zu kommen. Ja, hier ein äh, richtiger Rennradler. Der war richtig flott unterwegs. Da habe ich mal versucht, so ein bisschen hinterher zu radeln. Naja, na klar, natürlich kriege ich den nicht ein. Ja, aber die zwei, die habe ich eingeholt und überholt. Ja, wie gesagt, diese blöde Schleife, die war bei 22 Kilometern circa. Das sind so roundabout 4 Kilometer vor Eslo, vor dem Museum. Und dann muss man hier auch wieder die... Straße kreuzen. Hier links äh, konnte man zwischen den Büschen, hier sieht man es vielleicht gerade noch so, da liegen noch ein paar alte Bahngleise. Ja und jetzt sind wir am Museum. Das hier ist das äh, Dampfland äh, in Eslo, wie ihr hoffentlich hier sehen könnt. Dort vorne ist dann auch eine kleine Feldbahn. Ich glaube, das könnt ihr vielleicht so gerade erkennen. Ja, hier ist das Museum Eslo. Äh, ja, ich hoffe, man kann es sehen. So schaut das aus. Ja, wenn ich mal mehr Zeit habe oder nicht mehr so gut laufen, bin, äh, laufen kann, dann lasse ich mich da mal mit einem Reisebusgesellschaft dorthin schippern. Okay, das soll es von hier aus gewesen sein. Bis gleich und weiter geht. Nachdem ich jetzt an dem Museum vorbei geradelt bin, bin ich jetzt hier auf dem Kamm und auf dem Ohl. Und wie ihr rechts schön sehen könnt, hier haben es die Kühe doch wirklich noch richtig, richtig gut. Ja, die Strecke ist jetzt hier eigentlich auch, hier sind wir in Salinghausen nur so 300 Meter hoch und hier links seht ihr auch noch den ursprünglichen Bahndamm, denn von Eslo ging die Strecke nach Wenholthausen eigentlich weiter, bis dann weiter runter nach Meschede. Ja, jetzt hier eine Flussüberquerung. Ja, und hier treffen jetzt die die Südschleife und die Nordschleife des Sauerlandradrings zusammen. Ich hoffe ihr könnt sehen. Wir sind jetzt hier. Äh, sind ungefähr 30 Kilometer. 30 Kilometer, die wir jetzt geschafft haben. Und jetzt geht es hier weiter. Richtung Bad Friedeburg und Schmallenberg. Drei Achtel haben wir geschafft. Weiter geht es jetzt hier parallel zur B55. Und wir sind jetzt hier in Bremke. So heißt das Örtchen, glaube ich. Und mein Ziel ist jetzt hier die Bäckerei, Sommer ist das glaube ich, genau, da habe ich mir jetzt schon mal meinen lecker Kuchen und Kaffee to go, den ich mir in meine Thermoskanne abgefüllt habe. Ja, was ist noch ähm, zur, zum Sauerland Radring zu sagen? Ähm, bereits in den 90er Jahren entstand der Bahntrassenradweg zwischen Lennenhausen und Fährenbracht. Dieser als R16 ausgeliehenes Teilstück wurde zu 80% durch das Land NRW finanziert. Zwischen 2004 und 2006 wurde der Bahntrassenweg zwischen Bremke und Schmalenberg hergerichtet. So, jetzt geht es wieder von hier, von Bremke, das sind so 300 Höhenmeter, weiter bergauf. Immer in Richtung Bad Fredeburg, geht es dann so auf die 456 Meter. Ja, hier ist jetzt mein meine Kaffeepause. Ja, und ihr seht hier mein, ja, eigentlich ist das ein tolles Stühlchen, was... Äh, Flach zusammengeschoben werden kann, wie eine Zieharmonika. Und den Kuchen, den hatte ich ja da in dem Papptablett mit dem Papier drum und rechts eigentlich immer auf so eine Bank sich äh, dorthin zudrehen zu müssen. Da habe ich gedacht, okay, wenn ich schon jetzt hier schön sitzen kann, dann kann ich das Stühlchen ja auch als Tisch verwenden. Dann brauche ich mich immer so verrenken nach rechts drehen. So, den Kaffee habe ich jetzt auch genossen und jetzt geht es weiter Richtung Bad Fredeburg. Ja, ähm, zu der Strecke. Mit Fertigstellung dieser Maßnahme begann auch die offizielle Vermarktung als Sauerlandradring am 26. Mai 2007. Der ausgewiesene Rundweg umfasste zunächst Eila zunächst Stadt Schmalenberg, zunächst nur 84 Kilometer lange Südschleife über Eslo, Findrop, Lennestadt und Schmalenberg. Im Frühjahr 2009 begann auch der Ausbau zwischen Venemen und Sallinghausen. Mit der Fertigstellung dieser Abschnitte wurde 2012 als der als Henne und Nordschleife bezeichnete 40 Kilometer lange Rundkurs nach Meschede eröffnet. Ja, jetzt bin ich hier an der Drohnenflugstelle, jetzt hier kann man abbiegen um ins Zentrum von, von Bad Fredeburg zu gelangen. Okay, dann genießt jetzt mal die Bilder von oben. Das ist die Strecke, die ich noch zu radeln habe, Richtung Schmallenberg. Das ist jetzt der Blick in Richtung Bad Fredeburg Zentrum. Da geht es dann den Berg hoch da oben ist dann auch eine schöne Eisdiele. Man kann dort auch äh, lecker essen gehen. Da gibt es auch ein Wirtshaus und das ist jetzt noch mal der Blick da unten übrigens wo das größere Gebäude ist, da unten rechts jetzt in der Ecke, dort gegenüber, da ist übrigens auch Birkenstock Outlet Center, das nur mal so als kleine Info am Rande. Ja, hier noch mal der Blick, der Schwenk nach Bad Fredeburg Zentrum und das hier ist die Ansicht aus der Ecke, aus der Richtung, wo ich gekommen bin. Ja, bis die Drohne, obwohl man da auf Landung gedrückt hat, also sie landet immer sehr, sehr sachte. Ja, dann habt ihr mal gesehen, wie der Start und das Landen von der Drohne aussieht. So, und ich mache mich jetzt weiter auf die Socken Richtung Schmallenberg. Ja, hier ist jetzt ein. Straßenunterführung und ihr seht schon eingeblendet kurz vor dem Höhepunkt, der Streckenhöhepunkt von 456 Höhenmetern. Den habe ich hier dann erreicht. Ja, eigentlich geht es hier ab hier äh, durchschnittsweise äh, von der Streckenhöhe her immer weiter bergab wieder runter bis alten Hunden Ländestadt. Ja, hier endet dann kurz vor Schmalenberg der schöne ausgebaute Radweg bzw. die Bahntrasse. Ja und hier musste ich mir natürlich ein leckeres Eis erstmal besorgen. Ja, das hier so eine kleine überdachte Fußgängerzone. Ja, schmalenberg, 456 Meter nicht ganz so hoch, aber durchaus auch sehr hoch. Das dürfte im Winter natürlich auch ähm, sich gut machen, wenn das ein bisschen überdacht ist und schneefrei ist. So, jetzt geht es zur nächsten Tafel, wo ich euch dann zeige, wo ich bin. So, da wollen wir noch mal schauen, wo wir jetzt sind. Also hier in Finntrop am Bahnhof, dort sind wir los. Hier hoch durch den Fledermaustunnel über Eslo hier Bad Fredeburg. Jetzt sind wir hier in Schmalenberg. Und jetzt müssen wir nur noch 30 Kilometer wieder bis zurück nach Finnentropf. Ja, das schaffen wir noch. Auf geht's. Also hier kurz hinter Schmalenberg ist es noch okay. Scheinbar ist das hier noch ein Stück der alten Bahntrasse. Die kann man dann ganz gut radeln. Aber das wird sich dann auch noch teilweise ändern. Leider ist hier vieles verloren gegangen von der alten Bahntrasse. Jo, ganz schön viel Holz hier. So, noch 30,5 Kilometer. Na. Schönes historisches Gebäude. Besteckfabrik Hesse, Technisches Museum Fleckenberg. Eingang unten. Toll, schön. Müsste man nur noch wissen wann das offen hat. Hier bei diesem Museum habe ich jetzt circa 52 Kilometer auf dem südlichen Sauerlandradring zurückgelegt. Ja, und ihr seht hier vorne, jetzt ist hier erstmal Ende mit lustig und es geht jetzt hier an der B236 lang, ein Stückchen. Ja, und hier war ich, mich nicht, war ich mir nicht so ganz schlüssig. Eigentlich, ihr seht da die Karte eingeblendet, ähm, hätte der Radweg ähm, da diese rosa-rote... Strecke entlang laufen sollen, aber ich war mir nicht so ganz einig wie das jetzt hier von der Streckenführung war. Habe ich mir versäumt zu Hause noch mal genau anzuschauen. Auf jeden Fall habe ich in Komoot mir die Route so geplant, dass ich auf der Bundesstraße weitergefahren bin bzw. geplant. Ja hier unten jetzt die Lenne. Hier so eine Holzbrücke. Ja und da ging so ein ganz schmaler Weg darunter und da habe ich gedacht, hm, das kann doch nicht wirklich ein Radweg sein. Also kehrt Marsch bin ich jetzt wieder hier auf die B 236 drauf gefahren. Ähm, ich meine ich habe die, äh, die eigentliche Radwegroute nicht genommen, die in Komoot auch drin war. Das ist glaube ich auch die Originalroute von Dem Sauerlandradring, äh, weil es da doch dann auch immer ein bisschen arg bergauf und bergunter geht. Ja, jetzt hier an der Stelle, ähm, ich hoffe, ihr könnt es an der halb durchsichtigen Karte sehen. Äh, da ging es jetzt hier mal wieder ein bisschen kurzfristig ganz steil berghoch, aber da bin ich jetzt wirklich wieder mal ein Stückchen auf der alten Bahntrasse. Man sieht das schon an der Brücke und eigentlich äh, wäre hier auch der der Sauerland Radring Radweg äh, ist hier gar nicht ausgeschildert auf dem Stück also er verläuft wie gesagt ganz, eigentlich ganz woanders her ja gut man sieht jetzt natürlich hier ne, da muss man auch wieder so ein bisschen tricky ähm, Dann ein kurzes Stückchen Steilberg hoch und der Weg hier der sieht auch nicht so aus als ob es jetzt wirklich ein Radweg ist ja und dann endet das hier an einem Kreisverkehr, also wie gesagt ich habe mir da so ein bisschen was selber ausgetüftelt um so ein bisschen auch auch wie hier wieder eine kleine Rampe um eigentlich immer mal so alte Stückchen auf der ehemaligen Bahntrasse zu radeln, ähm, weil also dieser eigentliche Sauerland-Radring-Radweg, der schien mir dann doch ein bisschen zu viel bergauf und bergunter. Also ich sag mal so, diese, diese Bundesstraße, die ist da schon sehr viel steigungsarmer. Also wie gesagt, wenn jemand jetzt diese Strecke fährt mit viel Gepäck oder so, ähm, und möchte nicht so viel bergauf und berg fahren ist er eigentlich mit mit der bundesstraße hier äh, besser bedient also mit der b 236 ist es glaube ich genau und ähm, ja ihr seht ja es gibt hier auch radwege auch an der bundesstraße entlang Ja, jetzt bin ich hier unten in ähm, alten Altenhundenlennestadt angekommen und da war dann ein Schild verboten bzw. Tralala, aber ihr seht ja hier die Schranke war schon vorher so komisch verschoben und es war ja auch ein Sonntag und habe ich gedacht, komm, riskiere es mal, weil ich hatte jetzt eigentlich keine Lust wieder weiter auf der blöden Landstraße weiterzufahren, zumal da auch kein Radweg erkennbar war. Und ja, man sieht, hat gerade den Grund gesehen. Rechts und links waren eigentlich Baumfellarbeiten. Aber gut, sonntags wird nicht gearbeitet. Ja, hier ähm, eine schöne Brücke parallel äh, über oder neben, weil hier sind so teilweise auch so Altarme der Lenne. Und ähm, hier kommt ja auch noch. Das Flüsschen Hunden dazu. Also hier unten äh, in Lennestadt, Alten Hunden oder Alten Hunden, Lennestadt. Ja, hier ist es immer an solchen Stellen, bimmel ich lieber, bevor man da irgendwie mit einem anderen Fahrradfahrer zusammen ähm, Also hier unten, wie gesagt, wenn man hier unten ankommt, Alten Hunden, Lennestadt, Al Lennestadt, Alten Hunden, wie auch immer. Äh, dann trifft man hier auf die noch in Betrieb befindliche äh, zweigleisige Hauptstrecke äh, der der Bahnlinie. Also man kann dann auch äh, weiter mit der Bahn fahren. Ja hier diese Rampe, die war übrigens sehr sehr steil und äh, mein E-Bike, das wiegt ohne Gepäck schon so 26, 27, 28 Kilogramm. Ja, der Kollege, der ist natürlich Leicht-E-Bike-Radler leicht e gewesen. Der ist die Streck, diese kurze Steigung wieder schön gemütlich hochgeradelt. Aber ich habe ja auch immer noch so einige Kilos mit an, an Equipment und hast du nicht gesehen. So, aber dafür hier wieder ein schöner Blick in die Landschaft. Wunderschön. Also, wie gesagt, die Strecke ist landschaftlich sehr schön hier eingeblendet, wo wir gerade sind. Genau, das ist jetzt ein Knotenpunkt 7, 5, 47 war das, glaube ich. Das ist dann schon fast kurz vor Findentrop. Ja, hier mal wieder ein Stückchen ohne Radweg und hier mit. Und jetzt gibt es eine kleine Einweisung, wo wir sind. Wir müssten jetzt hier irgendwo sein, kurz vor Findentrop, wo ich geparkt habe. So, nun nach ca. 78 Kilometer, eine kleine Besonderheit, das Laufwasserkraftwerk in Bammenhol, also kurz vor Findentrop, südlicher Ortseingang. Ja, was gibt es da zu lesen? Das äh, Nahe beim Schloss, von seiner feinen Gestaltung her aussehend, als gehöre es als Gartenpavillon dazu, steht das Kraftwerk am südlichen Ortsausgang von Wammernell. Es wurde 1921/22 noch in reinem Jugendstil errichtet und präsentiert sich bis heute sogar noch weitgehend mit seiner originalen Maschinenausstattung aus der Bauzeit. Es liefert jährlich etwa zwei Millionen Kilowattstunden ins Netz. Ja, jetzt geht es hier mal direkt neben der Lenne entlang und hier unter einer paar, paar und zwei Meter hohe Brücke drunter her, also Kopf einziehen. Die Sonne steht so schön. und hier ist jetzt äh, unterqueren wir jetzt die eisenbahnlinie und fahren dann hoch und fahren dann neben der eisenbahn über die lenne ja das machen wir jetzt hier ups als ich das gesehen habe dachte ich hm, das ist jetzt aber sehr schmal da passt ja nur ein radler her und die nette junge dame die ich war so nett und hat gewartet. Deswegen bin ich möglichst schnell hinter den vor mir hergefahren, damit die nicht noch länger warten. Ja, rechts hier jetzt dieser äh, Dieseltriebzug, der mit Sicherheit nach Olpe unterwegs ist. Ja, die Strecke haben wir auch schon gemacht von Olpe mit dem Fahrrad runter bis hier nach Finntrop und sind dann mit diesem Zug zurückgefahren. Jetzt sind wir auch schon wieder an dem Lennepark angekommen und jetzt werde ich euch noch mal ein Fazit geben. Okay, nach gut sechs Stunden sind wir jetzt wieder da angekommen. Ja, die große Runde des sauerland des sauerland Radrings haben wir jetzt gemacht genau so ja ja gut sechs Stunden das ist jetzt keine super glanzzeit aber dafür war das ja auch mit pausen und mit Drohnenflügen und und und etc mein fazit wie gesagt war eine sehr schöne nette tour hat mir äh, zumeist ganz gut gefallen ähm, der radweg ähm, von oder hinter schmalenberg war jetzt nicht unbedingt so perfekt ähm, wie ich mir das vorgestellt habe es gingen einige stücke doch an der landstraße lang ähm, fand ich jetzt nicht ganz so toll und so prickelnd aber naja gut man kann natürlich nicht alles haben so ist das eben halt mit den radwegen und aber alles in allem, heute war Sonntag, konnte man das Ganze doch relativ, ganz entspannt, relativ fahren. Okay, das soll es jetzt gewesen sein. Ich werde jetzt einpacken in mein Auto, das Fahrrad und dann mache ich mich leider noch ein gutes Stündchen auf den Heimweg. Jo, bis dann und tschüss. Ach, übrigens nicht vergessen zu abonnieren und einen daumen oder aber wenn ihr schon ein abo habt daumen hoch wäre auch ganz schön würde ich mich darüber freuen in diesem sinne ich wünsche euch noch viel spaß beim nachradeln bis dann und tschüss